Ja, ich habe gerade schon gemalt und deshalb bin ich voll ähm, ja, kribbelig noch denn es trocknet gerade das bild was ich gemacht habe und es hat voll spaß gemacht und jetzt möchte ich gerne etwas ja, mit diesem pinsel hier machen und der soll meine inspiration sein ich will ihn einfach mal fließen lassen mal gucken was da rauskommt. ich will mit schwarz anfangen und danach aber bunt werden Wow, Was für ein Erlebnis! Ich weiß nicht, ob du das nachfühlen kannst gerade, aber da passiert gerade ganz viel bei mir. Mit so wenig. Das Gefühl mit diesem Pinsel, hier einfach nur die Streifen reinzuziehen ist unglaublich. Gerade ist total schön. ich einfach nur noch mal die restliche Farbe, weil es so viel Spaß macht und die Farbe sollte jetzt auch nicht zu dick drauf sein. Deswegen genieße ich gerade den Zweck dieser Übung. Ja, ich wollte ein bisschen Untergrund haben. Hier so ein paar Streifen sollen nachher sichtbar sein, aber hier will ich gleich was abdecken mit Rot. Deswegen wische ich mir jetzt gleich erst nochmal den Farbton an. Dabei kann das dann trocknen. Die dicken Stellen hier wische ich nochmal ein bisschen ab. jetzt trocken und ich habe hier ein wunderschönes Rot <lacht> mir gerade gemischt und yes. Ja, wenn du nur zuschaust, ist das eine Sache, aber wenn du es machst, ist das natürlich was ganz anderes und ich nehme hier einfach mal einen Pinsel und ja, versuche das jetzt vorsichtig mal zu verstreichen. Ich hoffe, die schwarze Farbe löst sich jetzt nicht mehr und deswegen ist es wichtig, dass sie trocken ist. spachtel kannst du noch mal anders die farbe verstreichen Probier das aus das sind die besten möglichkeiten jetzt hier auch deine werkzeuge mal wieder kennenzulernen oder damit anders zu arbeiten hier oben kann auch noch ein bisschen rot hängen das entwickelt sich doch schon sehr, sehr positiv, würde ich mal sagen. Also so ändern sich auch die Stimmungen beim Malen. Ja, macht Spaß. Nutze diese Gelegenheiten einfach. Jetzt ziehe ich hier mal das Gelb rüber. Es vermischt sich natürlich. Und da kannst du jetzt einfach loslegen, mal ein bisschen rumexperimentieren. Einen tollen Pinsel hatte ich gleich sauber gemacht. Der ist jetzt ein bisschen nass. Einmal ins Gesicht. <lacht> Kleiner Scherz. Muss mal sein. So, jetzt will ich nicht lange warten. Hier ist noch Platz. Hier ist Platz für eine neue Farbe und da hole ich mal schnell was. Jetzt kann noch ein Blau dazu. Immer <lacht> noch einfach noch ein Blau und ja, das sollte sich jetzt auch nicht mehr vermischen. Deswegen setze ich das hier erstmal so am Rand hin, dass es nicht zu dem Rot kommt, weil ich möchte kein Lila haben. Auch hier für die Anfänger. Blau und Rot ergibt Violett. Also gar kein Weiß hier, aber ich habe Türkis auch noch gleich mitgemacht. Ja, das decke ich hier noch mal so ein bisschen ab. Ich kann noch mal ein bisschen Weiß drauf und jetzt auch ein bisschen Türkis. Das ähm, finde ich passt auch, ist schön schräg. Es kann hier auch so ein bisschen knallen. gerade ein Bild nur in grün gemalt. Ja und wenn man jetzt die Farbe in so einem kleinen Töpfchen hat, wie will man die dann auf die Fläche kriegen? Da kannst du dir wirklich auch gerade in der abstrakten Malerei ja, die Möglichkeiten suchen. Ich versuche es jetzt noch mal mit einem Spachtel. Nee, <lacht> muss anders. Yes. ja, Das macht Spaß. Viel besser. Werkzeug immer gleich sauber legt die tücher dahin denn ja sonst kriegst du farbmischung ich will hier nur so mehr reine farbtöne haben das Das hat wieder viel, viel Spaß gemacht. Es hat mir ganz viel Energie gegeben. Und ähm, diese bunten Farben einfach so locker leicht aneinander zu legen oder auch übereinander zu bringen. Das macht einfach Spaß. Und das gibt dir etwas. Also schon vom ersten Moment an. Und diese Emotionen, die kannst du aufgreifen, wiedergeben. Du kannst auch mit einer bestimmten Emotion in die Malerei hineingehen und ähm, die dabei einfach abarbeiten. Oder ja, loslassen oder auch ausleben. Also ähm, ja malen heilt, Kunst heilt. Also es ist einfach so und ich wünsche mir, dass du das entdeckst und die Sprache einfach hier mit meinen Videos kennenlernst. Also danke, danke und danke auch für dein Like. Mach's gut. Tschüss. Ja, in meinem Buch findest du auf Seite 12 und 13 auch etwas zur so klassischen Farbenlehre. Und ähm, auf Seite 14 findest du auch was zum Farbenmischen in der Praxis. Und wie du ja heute auch gesehen hast, die Basics. Also, wie mische ich ein Orange oder ähm, was würde passieren, wenn ich ein Blau und ein Rot zusammen mische? Probier das aus. Und ja, auch übers Farbenmischen kommst du wunderbar. Ähm, ja, in so eine Arbeit, die auch was Meditatives hat. Also ich finde Farbenmischen total spannend und mach dir da ruhig mal ein Farbmuster und dann kannst du vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn du nächstes Bild malst, ja auch schon, ähm, ja hast du schon eine Vorstellung davon, welche Farbe du nehmen willst. Also es bringt dich immer auch ein Stück weiter. Ja und alles andere sowieso. Also danke fürs Zuschauen, danke für dein Like. Danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass du auf meinem Kanal bist und wir uns hier sonntags auch immer treffen um neun. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Dankeschön. Mach's gut. Hab einen schönen Sonntag. Tschüss.